Und wir müssen auch Abschied nehmen von ihr, von Rosi Mittermeier. Einer Sportlerin, die das geschafft hat, was nur die Allerwenigsten in diesem Metier hinbekommen, sich dann vom Leistungssport zu verabschieden, wenn man am erfolgreichsten ist und diesen Schritt keinen Tag zu bereuen. Ich habe doch gar nichts Großes geleistet, war ein typischer Satz der zweimaligen Ski-Olympiasiegerin. Nun ist eine Große mit 72 Jahren in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Andreas Troll. Wegen ihrer Natürlichkeit wird sie von allen immer nur Rosi gerufen. Ab diesem Moment aber ist sie die Goldrosi. Von da an ist das Mädchen von der Alm ein Star. Aufgewachsen in den Chiemgauer Alpen kommt sie schon früh mit dem Schnee in Berührung. Die Magie des Gleitens lässt sie nie mehr los. Im elterlichen Gasthaus muss sie mithelfen. Es wird ihre Schule fürs Leben. Füreinander einstehen, etwas tun, das prägt sie. Dieses Motto hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Das ist auch so aus jeder Situation irgendwo etwas zu machen. Ihre großen sportlichen Momente erfährt sie bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Rosi Mittermeier gewinnt die Goldmedaille im Abfahrtslauf, dazu Gold im Slalom und Silber im Riesentorlauf. In der Skiszene ist sie Jahre davor schon bekannt. Mit diesem Triumph wird sie weit darüber hinaus berühmt. All die Euphorie, den Trubel, Glanz und Glamour lässt sie nie an sich heran. Sie bleibt immer ganz bei sich, immer die Rosi. Der Mensch ist für sie der Maßstab, nicht der Erfolg. Das war für sie gar nicht so wichtig. Das war eigentlich wichtiger, waren die Freunde und Familie. Das war eigentlich so, das war ein Teil der Sport, aber der Rest, da hat die Rosi eigentlich ein, ihre größte Stärke. Darum wird die unvergesslich bleiben. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zieht sie sich vom aktiven Sport zurück. Die Sympathien ihr gegenüber nehmen aber nicht ab. Lange zuvor schon trifft sie ihren Lebensmenschen Christian Neureuther. Mit ihm gründet sie eine Familie, in der sie ihre Werte lebt. Bescheidenheit, Bodenständigkeit, Naturverbundenheit. Es ist ein Leben ohne Skandale. Auch dadurch wird sie zu einem Vorbild, einer Mutmacherin. Rosi Mittermeier-Neureuther, die alle immer nur Rosi rufen.